Julia, die hier, ich bin hier, äh, ich, äh, bin ich bin, äh, und ich bin in ich Es ist ich bin Tag, an und ich äh, bin in am ich stelle ihn ich Zeit am ich zu hier, aus. steht am an äh, ich arbeite mit Collagen und mit Muschtechnik. Über transparente Schichten, äh, die ich dann in der auf der Toil äh, drohe, wir auch äh, die Nüten, die nicht auf der äh, Palette mischen. Wie sieht dann da entstehen einfach andere äh, Farben auf, dem, auf der Toil. So hat äh, zum Beispiel Christian äh, Haye das Bild dann äh, aufgebaut, das das als Collage. Und äh, mit hier am Collage, äh, du als äh, den Schiff an den Hafen äh, steht auch viel Und wo die dann mit dem noch äh, auch nicht übermult, äh, über über äh, Drogen, durch Linen, entstehen und dann auch äh, über Helligkeit geht dunkel, äh, kommen dann äh, Linen raus, an wo ihn dann der Mensch äh, zeigt. Äh, Wenn ich dann den, Moment, ich den äh, Collage gemacht habe, kann ich es äh, gemalt, dann ist es drauf und dann ist das dann so ein Aufbau von meiner Malerei, äh, von der Collage. Und aus dem Negativen kann ich dann auch äh, Leid rausfangen äh, und rausgesehen und wie äh, Betrachter das so gesehen. Da kommen wir den Saal von meinem Daisy. Das ist mein Hund. Und dann Martina, der ganz wichtig bei mir am Mittelpunkt steht. Und den Hund ich gedacht, der muss auch einsetzt auf der Toile kommen. Und hier dann noch zehn Pummel zu erkennen. Wie sieht äh, am Collage? an in dem Moment ist es die Form. Du Leitnob sind und durch die Form kann ich dann aber auch ein auch darin sehen. Und dann, dann wie die seht, das Geldabloh, das sind auch meine Hauptfarben, die an allen Bildern sind. Ich muss auch mit einer Farben, orange, rot und so, mit der, das einfach die Hauptfarben. So, und nun kommen wir hier an der ich habe den durch die Corona-Zeit. Ich gedacht, und, äh, das war das letzte Jahr wirklich ganz schlimm. Weil ich äh, viel vermisst habe, äh, sie auf Kanzlerin zu gehen oder da mal Dansen zu tanzen. Und, äh, und äh, da habe ich dann drei Flamengos-Tänzerinnen mitgemalt. Und auf äh, den äh, Collagen, da habe ich dann auch noch den Telefonsbuch, mal dranbürsch, für an, Idee war dabei, für äh, zu dealen, dass äh, ganz ganz wichtig ist, zu kommunizieren, aber äh, unterrufen, Telefon mal zu holen, zu schwatzen. Und das war mir dann auch wichtig, das, auf den Ball zu bringen, äh, wo dann in auch, habe gesagt, so die, die, die Bewegungen, das mit das Schredderpapier denn ich dann auch da abbrüste, das gibt dann der richtige Schwung äh, auch noch an das Kleid an den Danz. Auch raus, da können äh, gesagt so ganz kleine Filigranen, äh, wo innen drinnen dann äh, äh, tafft, besser gesagt, aber auch nicht den Effekt von, von der Versteigung an dem Bild. Äh, was auch natürlich die Lichtigkeit macht sich bringt, das sind dann auch die Pigmente, die ich dann do an die Bilder abbrüste. Dann gehen wir noch weiter äh, zu den äh, Tango-Standsrinnen und äh, Koppeln, äh, wo da dann auch, wie äh, da gesagt, äh, mehr figurativ äh, kann in da ja mehr raus erkennen, auch mit die verschiedenen Techniken, äh, mit Collagen und auch mit also transparenten äh, Pillen, die äh, da aufgedrungen ist, wo ich dann die Lichtigkeit und Pigmente unter den Pilet äh, rausgesehen und heute zum Beispiel, an dem äh, Bild sieht man, dass man kann durch die Lichtigkeit äh, ein Mann, den man eventuell könnt spielen kann, äh, aus dem Schwärzen aus das dann raus Dazu der Technik an um, was oft auch abfällig ist, äh, die die Rotschongen -Un, an äh, ich will ganz gerne Rotschong. an so wurden dann auch äh, die der Frau Rotschong gemalt. Dazu der Technik zu meinen tango tänzerinnen So, da kommen wir noch weiter. Äh, Nachhaltig zu einer Serie von meinen Ballerinen. Zum Beispiel ein Bild aus äh, mit 3D, wo dann auch äh, da rausgeschnitten ist, äh, aus Holz, wurde dann drauf gepascht als ein, äh, dann noch äh, mit Collagen gemalt über Helligkeit und Dunkel an, das war, um, dass ich mich an dem Ton äh, von dem Orangen orange, orange bloh am Hof also das war für mich Désirée äh, wo ich an, dem, an der Farbskala gemalt habe Ja, ich lese wir dann äh bei ich Ausstellung rausstellen, ich er kommt, wo er das hier das auch mal Collage gemacht, dann habe ich meine mein mein mit Randsiegen gesehen. ich habe ganz viel Pigmente und Acryl mit einem Blau, ein Rot, und Orange Farbe wie ja, das führt ich dann noch weiter nach in gehen, Lese und nussig gehen könnt ihr über www.churchen.lu da könnt ihr dann mehres äh, geburken das wäre dann gut merci